Binomialverteilung weiter diese aufgabe hier also erst mal diesen teil hier lesen pause klicken und dann ab 8 und für 8 haben wir schon in einem anderen video erklärt die antwort jetzt allgemein ist diese formel hier und wir brauchen jetzt hier die wahrscheinlichkeit berechnen wenn das b 8 ist. Und wie geht sowas in oder Halt mit Löse. Machen wir gleich. Also im ersten Fall ist das B, die Hochzahl hier angegeben. Die ist ja 8. Und das B gefragt, die Wahrscheinlichkeit, also das hier. So also wie schon gesagt, das ist die richtige Formel. Ja. Und wir haben diese Formel jetzt hier, nur wir haben das B, die Hochzahl, durch 8 ersetzt. Und das sollte, wie hier so angegeben ist, in der Angabe, Moment, also hier, da sollte 98% Prozent sein, also 0,98, wie es hier so steht. Und in diesem Fall jetzt hier ist das P so viel oder so viel. Welche von beiden Antworten ist geeignet? Selbstverständlich nur diese. Die Wahrscheinlichkeit bei der Binomialverteilung darf nicht mehr als 100% sein und auch nicht weniger als 0%. Also daher ist dieses das richtige Ergebnis. 38,6768% äh, Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Gerät der Teil C kaputt ist. Und dann hier der andere Teil. Wie viel ist die Anzahl der Geräte, wenn das B gleich 0,014 in dieser Formel ist? Ja? und da kann man halt nicht das da, sondern das hier so benutzen wir haben wieder diese Formel benutzt und hier in diesem Fall haben wir das P durch 0,014 ersetzt da und da haben wir diese Anzahl gefunden die Anzahl muss allerdings ganz rund sein ja? man kann nicht so eine Kommazahl jetzt benutzen sollte klar sein dass eine Anzahl von Geräten es gibt kein 0,46 Geräte also 0,47 also man muss 277 angeben und tatsächlich wenn man das so dann in die Gegenrichtung wieder zu überprüfen nochmal berechnet also wenn man hier 0,014 wie es hier so geschrieben ist einsetzt und für die Hochzahl das runde Ergebnis 277 ja, dann sieht man, das Ergebnis für die Wahrscheinlichkeit, die gesamte Wahrscheinlichkeit, also das hier, ist tatsächlich ungefähr 0,98. also Ziemlich genau sogar. Und daher ist das, das richtige Ergebnis, 277 zu schreiben in diesem Fall. So, dann weiter. Was sollte das jetzt hier so darstellen? Geht man kurz zur Theorie. Dann sieht man, da gibt es diese Formel hier. Die zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, so in diesem Fall, dass der Teil C defekt ist, ja? wenn wir so und so viele Geräte haben, wie das N hier. Und äh, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Gerät der Teil C dann so defekt ist. Also in diesem Fall also hier ist das die Anzahl der Geräte. Das ist die Anzahl der Kap äh, Geräte mit kaputten C-Teil. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein äh, Teil C kaputt ist. Wie es jetzt hier defekt ist, so wie es hier beschrieben ist. Also, das Einzige, was genau das ausdruck ist, ist das jetzt hier. In 9 Geräten genau 3 einen defekten C-Teil hat. Zumindest ein Hoch sind oder sowas, das geht hier gar nicht, weil in diesem Fall hätten wir mehr Resumanten haben. Solche Terme addiert, nicht nur einen davon. Gehen wir zum nächsten, bitte lesen und zu lösen versuchen, mal 10 jetzt. Und haben wir einmal Pause geklickt und daran gedacht, die Antwort ist ja nein. Nein, das geht nicht. Warum? Weil bei einer Binomialverteilung die Anzahl immer die gesamte Anzahl der Geräte immer gleich sein soll und das jetzt hier nicht der Fall ist. Also es kann sein dass ein gerät so nicht einbezogen wird so wie der vorgang also hier beschrieben wird gut dann gehen wir zum nächsten wir haben vier elektronische die wahrscheinlichkeit dass mindestens ein Zeitaldefekt ist ist so und so viel ja. wir gehen dann so wieder zurück zu dieser formel da ist das Schlüsselwort mindestens. Ja. Wir müssen mit dem Gegenereignis arbeiten. Bitte das entsprechende wieder dann so sehen. Und hier kommt allerdings nicht 0,98, sondern äh, 1,342%. Also 0,01342. Und wenn wir das so zu lösen versuchen, das haben wir jetzt hier schon. Ja. Wir haben in dieser Formel da, das B ist gesucht, das B die Hochzahl 4 Geräte. Und die Wahrscheinlichkeit 1,342%. Und das ist das Ergebnis. Und das kann man dann auch so ungefähr berechnen. Nämlich so. Und wieder die Wahrscheinlichkeit kann nicht mehr als 1 sein. Also nicht mehr als 100%. Prozent. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, jetzt hier die gefragte Wahrscheinlichkeit, 0,34% ungefähr. Gut. Jetzt das Nächste. Also hier ist es, äh, deshalb steht die Aufgabe so, man soll auch diese Zahl hier einfach so als Bruch in den Wahrscheinlichkeiten angeben. Ja. Sonst ist es wirklich ziemlich einfach, machen wir so. Also in einem Fall ist 10 Geräte und die Wahrscheinlichkeit bitte dann wirklich als Bruch eingeben. 3 durch 223. Wurde jetzt nicht gemacht, mache ich nochmal. 3 durch 2 2, 3. Moment. Also irgendwie funktioniert es gerade nicht, wenn der Nenner so äh, zwei Stellen hat. Daher kann man das vielleicht auch so anders machen. Nämlich, man kann den Bruch so schreiben. Hier so, STRG A, alles auswählen. Steuerung C kopieren und dann halt hier in der Statistikteil hier so mit Steuerung V wieder eingeben und dann kommt das Ergebnis jetzt hier vor und wir brauchen jetzt, was steht da? Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir höchstens vier Defekte haben, also höchstens 4. das bedeutet, wir müssen so arbeiten, höchstens 4. und die Wahrscheinlichkeit, dass wir höchstens vier haben ist Fast 100%. Ich habe jetzt hier viele Nachkommastellen. Hätte ich hier weniger, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so 5 hätte, dann steht hier tatsächlich 1. Also 100%. Bitte nie einschreiben. Es ist ja auch nie 1, außer wenn wir alle äh, Fälle haben, die alle 10, von 0 bis 10. Ja. Nur dann ist es genau 1. Also hier ist es bis 4, ja, höchstens 4. Das bedeutet, das ist ungefähr 100%, aber nicht genau. Eben. Und wenn wir jetzt hier das gleiche mit 223 Geräte berechnen wollen, dann ändern wir auch nur halt die Anzahl der Geräte und dann haben wir... Ein neues Ergebnis, das ist jetzt anderes, das ist 81,64% Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir höchstens 4 äh, defekte Z-Teile haben. Wenn die Wahrscheinlichkeit, äh, dass ein Gerät einen defekten Z-Teil hat, so viel ist wie dieser da. Und was ist jetzt hier dadurch ausgedruckt? Hm. Diese Wahrscheinlichkeit, das ist 3%. Das ist das Gegenteil, also 100% minus 3%, also 97%. 0,03, 0,07 Also, das ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man die Angabe ganz oben liest, dass das Element a kaputt ist. Ja? Also, das bedeutet jetzt in diesem Fall, da sind wir, wir haben 48 und wir rechnen die Wahrscheinlichkeit, dass in genau 4 davon der Teil a, das ist der Teil mit der Wahrscheinlichkeit 3%, kaputt ist. Also 4 Geräte mit kaputten A-Teil innerhalb von 48 Geräte. Da ist auch die Formel dafür wieder. Also die Hochzahl hier ist die ganze Minus. Das kann also 48 minus 4 und unser Beispiel. Äh, wo war das wieder? Moment. Hier, ja, hier ist die Hochzahl 48 minus 4. Gut, somit haben wir diese Aufgabe fertig. Danke sehr.